Leute, hier seht ihr, ich habe die Huge Festive Cat, also klickt nicht von dem Video weg. Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Cat Simulator X. Und eine Gingerbread Chest ist in der Fantasy World gespawnt. Da muss ich jetzt allererstes hin, aber vorher die Kiste hier noch abbauen. Und abgebaut. Der zweite Teil vom Weihnachtsevent dieses Jahr ist rausgekommen und ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich enttäuscht. Eigentlich bietet das Update mehr Features, mehr Neuerungen als ich mehr erhofft habe, als ich erwartet habe. Ich habe eigentlich mit weniger gerechnet und bin eigentlich positiv überrascht darüber, was es gibt. Es gibt die Hoverboard-Skins. Finde ich gut, dass es die Hoverboard-Skins gibt. Ihr seht ja, es gibt verschiedene neue Hoverboards mit verschiedenen Geschwindigkeiten, glaube ich, sind das. Und die könnt ihr unter verschiedenen Bedingungen freischalten. Zum Beispiel, wenn man über 100.000 Robux ausgibt, kriegt man das hier. Und unser Freund Crafter hatte das einfach schon. Der hat einfach schon dieses Hoverboard. Das ist nicht zu fassen. Wisst ihr, was Crafter aber auch hat? Crafter hat sich gedacht, hm, Preston mag Geld? Ich schiebe ihm noch mehr Geld in den Hintern. Ist in den Exclusive Shop gegangen, hat sich dieses Ei hier gekauft für 1200 Robux und hat dann als er sich das Ei gekauft hat, beim allerersten Mal eine Huge Festive Cat gezogen. Und ich kann die Huge Festive Cat jetzt auch erstmal haben. Ja, auf jeden Fall muss ich aber noch gucken, wo die Gingerbread Chest ist, weil das muss ich euch noch zeigen. Es gibt ein Hoverboard, das nicht Pay-to-Win ist und bei dem ihr nicht der krasseste Spieler aller Zeiten sein müsst. Aber um es zu bekommen, müsst ihr trotzdem ziemlich viel grinden. Da hinten ist die Kiste. Das heißt, ich muss zu dem Heaven-Ding hin. Es gibt nämlich über die Feiertage ein paar Feiertags-Quests. und diese Quests, die müsst ihr unbedingt abschließen, wenn ihr diesen wenn ihr diesen Schlitten haben möchtet als Hoverboard. Ich gehe jetzt hier hin, baue die Kiste immer ab und dann begeben wir uns einfach mal zum Christmas-Event. Beim Christmas-Event seht ihr nämlich hier dann eure Christmas-Quests. Ich habe schon alle abgeschlossen, außer die letzte, außer... Christmas Event Quest Nummer 5 und die ist Break 40 Gingerbread Chests. Ihr müsst diese Gingerbread Chests, die alle 15 bis 30 Minuten spawnen, 40 mal abbauen. Ich bin, wie ihr seht, jetzt schon einige Zeit dabei, dass ich schon 10 Chests davon habe. Ihr könnt euch das selbst ausrechnen. 10 mal 15 sind mindestens 150 Minuten, die ich hier auf dem Server sein musste und maximal 300 Minuten, die ich auf dem Server sein musste, um 10 Chests zusammenzukriegen. So, ich würde ja jetzt eigentlich hier mit euch diese Eggs öffnen und alles. Aber ich denke mir, da ich jetzt diese Huge Festive Cat habe, können wir einfach mal gucken, was traden die Leute denn für so eine Huge Festive Cat. Dafür gehe ich wieder zum Shop und fahre dann hier hoch zum Trading Plaza. Ah, der Trading Plaza, lang nicht mehr da gewesen. So, wir traden einfach mal irgendwelche Leute an. Wie wär's denn mit LCLC? LC? Oh mein Gott, der hat aber seine Trades für Friends Only. Komisch. Archie. Ach, ich muss auf 50 Sekunden warten. Okay, dann warte ich halt 50 Sekunden. Ich glaube, ich verstecke auch mal meine Huge Festive Cat. Muss ja keiner sehen, dass ich eine Huge Festive Cat habe. Und wir traden die Leute an. Wo sind denn eigentlich alle Leute? Ach, hier chillen ein paar. Schreiben die denn alle im Chat? Alles klar. Wir gucken einfach mal, was mir die Leute... Hat er schon den Schlitten? Ah, nee, er, er hat einfach nur das VIP-Ding. Okay. Wir gucken dann gleich mal, was die Leute so für diese Huge Festive Cat bieten würden. Währenddessen, man kann hier übrigens hoch und dann kann man hier auf dieses Schild hier rauf... Ist ein bisschen schwierig, an dieser Stelle vorbeizukommen, aber so, sobald man dann hier drauf ist, kann man hier oben stehen und dann bin ich endlich top vom Leaderboard. Ja, Mann! Wo ist mein Hoverboard, das ich dafür bekomme? Ich hätte gerne das Hoverboard dafür. Preston's dead. Oh mein Gott. Naja, ah, guck ich mal, wen ich antraden kann. Archie, was bietest du mir für eine Huge Festive Cat? Er schreibt einfach eine Wow, OMG. Er schreibt Oh, okay. Ja, er überlegt gerade, was er dafür offern kann. Was kann man denn für so eine Huge Festive Cat offern? Hm, das ist dein bestes Pet? Die Yeehaw Cat? Please, it's my dream. Sorry, ich bin hier nicht, um die zu verschenken, aber... Bro, ich kann dir... Ich kann dir so ein uh, Rainbow Silver Stack geben for free. Oh, I can give you the Silver Stack for free. Er möchte annehmen. Komm, er packt jetzt alle Sachen raus. Und du kriegst von mir dann einen Rainbow-Silver-Stack. For free. Bitte sehr. Das ist auch, auch etwas. Ich meine, er ist immerhin ehrlich. Er kann dafür nicht offern. Ich meine, was soll man auch offern für eine Huge-Festive-Cat? Gut, dann traden wir einfach mal die nächste Person an. Joe Marmer hat seine Trades auf Friends Only. Was mit Bozo auch? Er auch? Geil. Du hast nicht auf Friends Only. Okay, was offerst du? Er offert alle seine Pets, er offert alle seine Pets, die er hat. Okay, aber ehrlich gesagt, wäre es mir das nicht wert. Die Huge Festive Cat ist mir viel mehr wert als irgendwelche blöden Alien Parasites. Ich meine, ähm, ist das alles? Also das ist echt ein kein so gutes Angebot. Also er packt jetzt alle, er packt alle seine Pets rein. Er offert mir wirklich alle seine Pets. Schaut euch das an, was er alles offert. Er offert alle seine Pets. Aber sorry, Bro, du, du kannst halt nicht für die Festive Cat offern. Das ist nicht gut genug. I'm sorry. Ich verstehe natürlich. Ich verstehe natürlich, äh, wie man, äh, dass er sie unbedingt haben möchte. Okay, wen haben wir noch? X den Noddy. Geht nicht. Dann haben wir Thomas. Thomas. Thomas Beste. Okay, er hat ziemlich viele Exclusives. Wow. Das sind richtig viele Exclusives. Die hätte ich tatsächlich gerne. Einfach nur für die Pet Collection. Real no. No. Sorry. Schade, schade. Aber das, das war mal ein interessantes Offer. Er hat richtig viele Exclusives reingepackt. Warte mal, habe ich eben nicht schon LCLC -LC angetradet? Ist ja auch egal. Naja, ich würde sagen, ich gehe einfach mal in den nächsten trading Plaza rein und versuche da mein Glück. Vielleicht gibt es da ein paar Leute, die ein bisschen mehr zu bieten haben. Erstmal natürlich zurück in eine normale pets und mal lauter x lobby Vielleicht steht hier auch diese Giant Gingerbread-Chest. Das wäre zumindest ziemlich cool, wenn die da stehen würde. Aber, ah, hier sind schon gar keine Leute, die wirklich viel, viel Stärke haben. Ich könnte King Q untraden. Ah, nee, King Q kann ich nicht untraden. Wer ist der schlechteste? 120 Keks, Killer Noob 23. Der Bauchmann. Ich, ich, ich trade ihn mal an. Ich frage ihn mal, was er mir bieten würde. Er kann mir wahrscheinlich nicht viel offern, aber ich möchte ihm irgendwie ein Pet schenken. Mal gucken, was ich ihm schenke. Ich kann aber erst in 28 Sekunden. Okay. Noch 17 Sekunden. Noch 4 Sekunden. Und... Can you give me a pet for 1 Million Gems? Er hat scheinbar nur 1 Million Gems. Was kannst du bieten? 1 Million? <lacht> er bietet mir 1 eine Million. Einen Star Surfer, einen Grim Reaper, einen Robot. Oh, ich glaube, das ist wirklich das Beste, was er hat. Ist das wirklich alles, was du hast? Keks, Killer Noob. Ah, das tut mir schon so leid. Komm, ich gebe dir... Ich gebe dir zwei Silver Dragons. Warte... Nein, nein, nein. Hier, komm mal, nimm die kostenlos. Nimm die kostenlos. Nimm deine Pets da raus. Gönn sie dir. Und die Gems kannst du auch rausnehmen. Alright. Dann viel Spaß mit den zwei Rainbow Silver Dragons. Bitte sehr. OMG, oh, okay, danke, Bro. Kein Problem. Gerne. Wirklich gerne. Gut, ich gucke jetzt noch einmal in den nächsten Trading Plaza rein. Und dann schauen wir einfach mal, was die so bieten könnten. Okay. Dann gucken wir hier mal nach. Oh, ist das derselbe Server? Joe Mama, Bose, Das ist derselbe Server, auf dem ich eben auch war. Ach, Mensch. Ich. Mensch. Ach, nee, dann will ich nicht. Oh, warte mal. Okay, Pain Go Chim ist wahrscheinlich gerade am AFK-Farmen. Ich gucke mal, ob ich die gingerbread Chest hier vielleicht irgendwo finde. Und ich trade ihn einfach mal an in 24 Sekunden. Und dann schauen wir mal, was er mir bieten würde. Falls er überhaupt ähm, aktiv gerade an der Sitzung teilnimmt und nicht wirklich einfach nur AFK-Farmen. So, wir schauen noch einmal hier, ob ich hier irgendwo die Gingerbread-Chests sehe. Aber auf den ersten Blick sehe ich sie nirgends. Schade. Na gut, dann traden wir einfach nochmal den Homie an. Gucken wir mal, ob er die Trade Request annimmt. Er hat sie ignored. Okay, er will nicht. Wenn er nicht will, dann reiben wir ihn das jetzt unter die Nase. Wo ist er überhaupt? Wo verbringt er gerade seine Zeit? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Na gut, wenn er nicht hier ist, dann wäre es das wohl. Wir haben schon einige ziemlich gute Angebote bekommen, aber die Huge Festive Cat gegen die kann man halt momentan nicht offern. Da kann man nichts machen. Naja, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos zu Pets Simulator X und auch zu anderen Roblox-Spielen. Schreibt mir auch gerne andere Roblox-Spiele in die Kommentare, die ich mal austesten soll. Und falls ihr auch mal ein paar Pets gewinnen wollt, könnt ihr auch gerne auf meinen Discord-Server kommen. Auf meinem Discord-Server, da verlose ich regelmäßig ziemlich seltene Pets. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wenn ihr im Livestream dabei seid, dann verpasst ihr auf jeden Fall nie ein Gewinnspiel. Dann bleibt mir nichts anderes übrig als zu sagen. Bis dann und ciao. <lacht>